Ist es so, dass in jeder Zeit kann das Geld, das ich in Aktien angelegt habe, wieder kann, beispielsweise für einen Hauskauf, für eine Immobilie, das könnte ja beispielsweise bei 3, beim Süden 3A Versicherungsprodukt nicht, das Genau, das ja. kann ich nicht einfach so rausnehmen. Ja, also du weißt, wenn du in den Aktienmarkt investierst, wenn das westliche Aktienmärkte sind und grosse Firmen, und das ist das, was ich dir empfehle, dann kannst du das Geld jederzeit Kannst du das genau. Du kannst jederzeit die Aktien verkaufen. Das genau so, wie ich kaufen kann, kannst du jederzeit verkaufen. Es genau. ja. gibt ganz wenige Situationen. In China zum Beispiel hat äh, im letzten Börsencrash eine Phase gegeben, wo um wir es nicht gerade können verkaufen können. Wir müssen drei, vier Monate warten, bis wir es auch können verkaufen können. Äh, bei uns ist das eher unwahrscheinlich. Also Im mhm. Westen ist das, das letzte Mal, so während der Weltkrieg, passiert, größere. Mhm. Wo man dann mal gesagt hat, jetzt müssen wir mal stoppen, weil die Leute verkaufen zu viel. Mhm. Okay. Aber du bist sehr liquid mit Aktien. Das ist ein großer Vorteil. Du kannst wirklich dann sagen, und jetzt will ich das Haus und momentan habe ich gar nicht geschaut, jetzt verkaufe ich das. Mhm. Und das ist auch der richtige Zeitpunkt zum verkaufen, Dann, wenn okay. du das Geld brauchst. Ja. Okay. Weil du dann Verkauf nicht weißt, ob es ein guter Zeitpunkt ist. Den verkaufst du aber alles auf einmal. Oder das, Der Betrag, den du herausnimmst, dann auf ist, Ich bestimmt. denke aus praktischen Gründen. Ja. Ja. Aus pragmatischen Gründen, ja. Es gibt die Situation, wo du ins Retirement gehst, das ist absehbar, dass du dort Geld brauchst zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber sogar dann äh, empfehle ich dir eigentlich auch nur das Verkauf, verkaufen, was du in diesem Jahr brauchst. Mhm. Weil du ja nicht einfach nur fünf Jahre oder zwei Jahre retired bist, sondern vielleicht 20, 30 Jahre. Das heißt, du musst ja immer noch mhm. Geld angeleitet haben.